Der 6. Dezember steht für den heiligen Nikolaus. Wir feiern einen Mann, einen Bischof, der sich für die Armen eingesetzt hat. Er hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Und vor allem hat er auch die Werte des Christentums hingewiesen. Nämlich die Nächstenliebe und die Selbstlosigkeit. Ich wünsche euch allen zu diesem besonderen Tag, dass ihr vielleicht einfach mal Zeit für euch und für eure Familie haben könnt, diesem Glück festhalten könnt. Und vielleicht findet ihr die Kraft und die Muse, ein Auge auf den, der es vielleicht nicht so gut hat, zu richten. Ich danke euch, eure Meinung.